Man muss sich einen Fahrschein ziehen, die einen haben einen, bei den anderen ist es so ein kleiner Chip, den sie da vorhalten müssen. Wir wollen das ganze Konzept mit euch neu denken, neu bearbeiten und ich fände es cool, wenn wir anhand einer Modellkommune mal aufzeigen könnten, wie es besser laufen kann, wie fahrscheinfrei sein kann und das vielleicht für alle anderen Kommunen und Kreise adaptieren. Musik